In der Kritik Ihres Partners steckt ein verborgener Wert, den verpassen Sie, wenn Sie seine kritischen Worte kaum ausgesprochen, noch nicht so richtig verstanden, mit äh, stimmt nicht, zurückschmettern. Wenn Sie sich nämlich bemühen, die Worte Ihres Partners oder Ihrer Partnerin zu verstehen, erhalten Sie endlich die Information, was Sie machen könnten wenn Sie einmal entscheiden sollten, dass Sie Ihren Partner glücklich machen wollten und dabei bereit wären, diesen Einsatz für Ihren Lebenspartner zu bringen. Das nenne ich ein wertvolles Wissen.